Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir wie gesagt über die Möglichkeiten, wie du dein Amazon FBA Business skalieren kannst. Und wie schon gesagt, teilen wir das Ganze in zwei Phasen auf. Erstmal in die, wie du ohne mehr Kapitaleinsatz wirklich das meiste rausholen kannst und dann auch, wie du noch mit zusätzlichem Kapital das Business ordentlich skalieren kannst. Ganz kurz vorab müssen wir aber einmal über Definition von Skalierung sprechen, denn manche Leute denken, dass ja von äh, einem Umsatz von 10.000 auf ein Umsatzlevel von 15.000 das Ganze vielleicht schon als Skalierung zu betrachten ist. Darüber sprechen wir jetzt nicht, denn das sind vielleicht minimale Anpassungen, die alleine für solche Sprünge sorgen können in diesen kleineren Dimensionen noch. Wir werden heute darüber sprechen, wie du vielleicht von 10.000 oder 15.000 auf 80.000, 70.000, 100.000 Euro Umsatz kommst, denn das ist letztendlich die Dimension von Skalierung, in der wir hier sprechen möchten. Natürlich über einen gewissen Zeithorizont, nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar, aber das soll letztendlich dann das Ziel sein. auch. Und natürlich ist der Weg dorthin deutlich schneller, wenn du einfach mehr Geld in dein Business packst oder wenn du bestehende Gewinne, bestehende Umsätze auch nimmst, um diese dann zu reinvestieren. Dann sind wir mal ehrlich, möchtest du jetzt lieber 10.000 Euro Umsatz machen, davon eine Gewinnmarge haben und diesen Gewinn dann für dich nutzen oder möchtest du erstmal auf den Gewinn verzichten, um diesen zu reinvestieren und dann nachher ein, kleineren Stück, ein kleineres Stück von einem größeren Kuchen letztendlich für dich als Gewinn überzuhaben und diesen dann zu verwerten. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Meine Antwort ist da ganz klar. Letztendlich würde ich am Anfang immer reinvestieren, um dann sehr, sehr sehr großes etwas aufzubauen von dem ein gewisser Prozentsatz immer noch deutlich größer ist als das, was du jetzt gerade hast, wo du vielleicht jetzt erstmal die nächsten paar Monate auch ja, verzichten musst auf irgendeinen Gewinn, den du dir rausziehst. Aber ich denke mal, das ist im Unternehmertum natürlich immer so, dass wir uns erstmal etwas aufbauen, das Ganze dann groß werden lassen, gedeihen lassen und dann unsere Lorbeeren da auch ernten. Also lass uns mal mit den Möglichkeiten starten, wie du auch ohne einen großen Kapitalmehreinsatz wirklich noch das meiste aus deinem Business herausholen kannst. Und hier sprechen wir von der ersten, ganz simpelsten Thematik. Und zwar ist es einfach die Optimierung auf Amazon selbst. Denn natürlich haben kleine Auswirkungen, wie vielleicht die Veränderung von der Conversion Rate durch das Splittesten testen von Bildern, von Listing, von Preis oder wie auch wirklich die Anpassung deiner Werbeanzeigen auf der großen Zeitspanne einen sehr, sehr immensen Unterschied, den das Ganze ausmachen kann. Denn letztendlich musst du dir vorstellen, dass bei Amazon alles wie eine positive Aufwärtsspirale zu betrachten ist. Du hast letztendlich kleine Veränderungen, die du vornimmst. Dadurch ist es aber wie ein Domino zu betrachten, weil viele, viele andere Punkte danach auch ins Rollen kommen, sozusagen oder umkippen und für dich unterm Strich das enorm viel ausmacht, weil dein Ranking steigt, du bekommst mehr Bewertungen, dadurch Vertrauen, Käufe, äh, Kunden dir mehr, du hast wiederum mehr Sales und das ist einfach äh, alles miteinander verkoppelt. Das heißt, ganz klassische On-Page-Optimierungen auf Amazon, die können in the long run enorm viel ausmachen. Und die zweite Möglichkeit, die du ohne Mehrkosten hast, ist, dass du einfach letztendlich weitere Marktplätze mit aufnimmst. Das heißt, du kannst auf Ebay, Real, Otto.de verkaufen, weil du hast natürlich die Texte, du hast die Listings, du hast die ganze Vorarbeit schon geleistet und musst eigentlich die ganzen Sachen dort nur noch einmal online schalten. Wichtig hier zu sagen, es gilt definitiv das 80-20-Prinzip. Auf Amazon wird mit Abstand am meisten Umsatz gemacht, deswegen solltest du dich nicht zu sehr auf die anderen Marktplätze fokussieren. Letztendlich kostet es dich aber enorm wenig Zeit, einfach kurz das Ganze einmal dort online zu stellen. Weil du wirst keine Werbung dort schalten, du wirst dich da nicht ordentlich drum kümmern oder deine Produkte launchen in der Hinsicht. Du sorgst einfach dafür, dass da, wenn da Sales reinkommen, du die diese mitnimmst und einfach ganz normal auch ja, mit abwickelst, sage ich mal. Und das ist eigentlich alles, was du machen musst. Auch hier natürlich lohnt sich das Ganze erst, wenn du schon ein paar Produkte am Markt hast. Vielleicht bei ein oder zwei ist es noch nicht wirklich äh, lohnenswert, weil auf der einen Seite die Produkte dort vielleicht nicht so laufen wie auf Amazon. Das ist sehr, sehr volatil in den anderen Marktplätzen auch. Plus, du hast halt wie bei Amazon selber auch ganz ganz niedrige äh, monatliche Gebühren, die du da zahlen musst. Und das lohnt sich einfach de facto deutlich mehr, wenn du mehrere Produkte hast. Das heißt, das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, wie du aus deinen jetzigen bestehenden Produkten das meiste rausholen kannst, ohne da vielleicht großartig äh, viel mehr Kapital rein zu investieren. Aber wie schon gesagt, den richtigen Hebel, den legst du in deinem Business natürlich mit mehr Kapital um. Und der erste Punkt, der hier auch der entscheidendste ist, sind ganz klar mehr Produkte. Denn der Nummer 1 Treiber für mehr Umsatz auf Amazon oder generell mehr Umsatz in jedem E-Commerce-Business sind einfach mehr Produkte. Und aus dem Grund solltest du dich bei mehr Kapital darauf auch fokussieren, dass du wirklich immer mehr Produkte auf den Markt bringst. Und du fragst dich vielleicht jetzt, ob die unbedingt zu deinen jetzigen Produkten passen müssen. Über die Antwort äh, könnte man noch ein ganz eigenes Video machen. Die kurze Antwort aber, nein, müssen sie auf keinen Fall. Das reicht auch vollkommen aus, wenn du generell Produkte hast, die einfach äh, umsatzstark an sich sind. Und diese sollst du nehmen dann und davon in kurzer Zeit so viele wie möglich einfach auf den Markt bringen. Denn damit wirst du einen ordentlichen, ordentlichen Umsatzwachstum in deinem Business feststellen können. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Thema, und zwar zum Thema Mitarbeiter. Und wenn du anfängst mit Amazon FBA, dann wirst du und kannst du auch alles ganz alleine machen. Das heißt, du wirst von A bis Z dich um alles selber kümmern was auch vollkommen fein ist und auch definitiv machbar ist und letztendlich wirst du aber an einem Punkt kommen, wo du dann vielleicht hier und da mal Dir Unterstützung holen musst oder kannst auch in der Hinsicht. Du kannst sehr, sehr viel alleine machen, aber du kannst dann in einigen Aspekten dir noch Unterstützung holen. Wenn du vielleicht eine Person bist, die eigentlich gar keine Lust auf Zahlen, Daten und Fakten hat, dann solltest du dir eine Person holen, die sich vielleicht um Werbeanzeigen kümmert. Wenn du überhaupt 0,0 kreativ bist und äh, dich einfach äh, gar nicht in diesem Bereich auskennst oder auskennen möchtest, dann macht es Sinn, vielleicht eine Person zu holen, die mit dir über Designs, Logos, Anpassungen etc. spricht, weil das natürlich einen sehr, sehr großen visuellen Aspekt auf der Plattform ausmacht. Und das sind zum Beispiel Punkte, wo du dir nach und nach immer Unterstützung holen kannst. Das müssen keine Festangestellten sein. Das reicht auch vollkommen aus, wenn du einfach unterstützende Hände, sage ich mal, in diesen, äh, in diesen Aspekten hast. Was du aber von vornherein machen solltest, auch vielleicht, wenn du jetzt gerade mit deinem ersten Produkt oder vor deinem ersten Produkt stehst, ist, dass du jeden Prozess, den du in deinem Unternehmen durchläufst, so skizzierst, wie als wäre es später irgendwann eine Fließbandarbeit. Denn so gehst du wirklich her und kannst äh, ja, die Prozesse später ganz, ganz simpel einfach an Mitarbeiter, Freelancer, ähm, 450-Euro-Jobs, wem auch immer, einfach outsourcen und sagst, ey, das ist der Prozess, der ist schon klar hier, den habe ich äh, damals auch selber durchlaufen, wahrscheinlich nicht so gut, wie du es machen wirst, deswegen äh, stelle ich dich jetzt ein, aber der Prozess besteht schon wirklich und du musst nicht nochmal mit ihm durchgehen und alles genau nochmal durchkauen etc., das heißt, wenn du wirklich den, den Grundstein für die Skalierung leben, legen möchtest, dann geh von vornherein her und skizzier einfach einmal jeden Prozess aus, sodass du ihn einfach nachhinein, im Nachhinein nur noch einmal an die andere Person oder die neue Person dann abgeben kannst. Und auch hier ist es natürlich das Ziel, wieder in kürzerer Zeit mehr Produkte auf den Markt zu bringen, weil du jetzt unterstützende Hände hast und die Produkte wahrscheinlich sogar noch in einer besseren Qualität sind, als du sie allein auf den Markt bringen würdest. Und wenn wir gerade eben schon von Zahlen, Daten und Fakten gesprochen haben, bringt uns das auch schon zum nächsten Thema und zwar zu den Werbeanzeigen. Denn die Werbeanzeigen auf Amazon sind ein enorm wichtiger Hebel, wo du auch deutlich, deutlich äh, viel rausholen kannst, wenn du es richtig machst oder auch enorm viel PS auf der Straße liegen lässt, wenn du es einfach, äh, ja, vielleicht nicht ganz korrekt durchführst gerade. Deswegen, das sollte definitiv ein Faktor sein, ein Punkt sein, wo du sehr, sehr viel deines Fokuses reinfließen lässt. Das heißt, schau dir alles zum Thema PPC an, hol dir Experten an die Hand, die das gemeinsam mit dir umsetzen können, weil das wirklich einer der Haupttreiber ist, um auf der ersten Seite erstmal angezeigt zu werden. Das heißt, wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst, erstmal nach oben zu kommen, und um dann dort oben auch zu bleiben und auch da natürlich deine Umsätze wieder in die Höhe zu treiben, um diese positive Aufwärtsspirale, von der ich eben gerade gesprochen habe, auch ja, am Auf, äh, aufrecht zu erhalten und diese immer und immer größer zu machen auch. Das heißt, Werbeanzeigen sind definitiv ein Punkt, wo du enorm viel äh, rausholen kannst. Und wenn du die Möglichkeit hast, noch mehr Geld dort auszugeben und noch mehr Geld reinzuwerfen, um daraus noch mehr Geld zu machen, dann solltest du das natürlich machen, sofern du das Thema auch verstanden hast und es mittlerweile auch beherrscht. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, der aber auch ab einem gewissen Level erst wieder Sinn ergibt. Und zwar ist das die gesamte Internationalisierung. Das heißt, letztendlich solltest du oder letztendlich hast du die Möglichkeit, die Produkte auch in Italien, Spanien, Frankreich, etc. innerhalb von Europa ohne einen großen Mehraufwand zu verkaufen und der Vorteil ist natürlich, dass du hier äh, die Fotos zwar schon hast, die Texte sehr, sehr simpel auch übersetzen äh, kannst oder übersetzen lassen kannst und die Bewertungen, die du in Deutschland auf dem Marktplatz schon gesammelt hast, in den anderen Marktplätzen durch sogenannte Global Reviews auch schon vorhanden sind. Das heißt, wenn du jetzt in Italien, Spanien, wo auch immer startest, hat dein Produkt nicht null, sondern vielleicht schon fünf, 50, 100 200 Bewertungen, was dir diesen Markteintritt da natürlich deutlich, deutlich einfacher macht. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen mehr Ware zu bestellen, um dort auch in dem Land, für das dein Produkt am besten geeignet ist und deine Produkte am besten geeignet sind, auch dann in äh, launch wirklich äh, vorzunehmen, dann solltest du das durchaus machen, weil das teilweise den Umsatz mal auf dein Portfolio um 50 oder sogar 100 Prozent dementsprechend nochmal, äh, ja, Optimieren kann. So, da habt ihr es. Das sind die Punkte, auf die ich mich fokussieren würde, wenn ich jetzt gerade mir die Frage stelle: Okay, was sind meine Ressourcen und mit welchen Ressourcen kann ich letztendlich das meiste aus meinem Business rausholen? Such dir einfach die Möglichkeit aus, die für dich gerade in deiner aktuellen Situation, deiner finanziellen Situation am besten passt und setze diese dann auch so für dich um. Ganz unabhängig davon, wie gesagt, nochmal den Punkt von Anfang aufzugreifen, reinvestiere das Geld, was du mit deinem Business jetzt gerade machst, einfach immer wieder rein, um das Ganze so groß wie möglich zu machen, um dann irgendwann von einem deutlich größeren Kuchen zu essen. Genau, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.